Hallo und frohe Ostern hier aus Mettenheim. Ihr habt es vielleicht schon erraten. Hier geht es weiter mit meiner nächsten Etappe auf dem Rheinterrassenweg. Ja, und übrigens diesmal nicht alleine, ich habe Unterstützung dabei. Hallo, guten Morgen. <lacht> genau, die Margit ist diesmal mit dabei und äh, macht die Wanderung mit. Gezwungenermaßen. <lacht> die nächste Etappe, Margit, äh, wo geht ihr lang? von Mettenheim nach Guntersblum. Genau, und wir starten jetzt wieder hier, da bin ich das letzte Mal schon vorbeigelaufen, an dem Weinfass und an der Weinkelder und mit unserem Osterhase. Auf geht's! <lacht> Hier liegt ein Stein, das ist der mittelalterliche Mettenheimer Prangerstein. Auf diesem wurde im Mittelalter derjenige öffentlich zur Schau gestellt, welcher ein Missetat oder ein schweres Verbrechen begangen hat. Gerade Mettenheim verlassen und der nächste Ort, wo wir jetzt hinkommen, der heißt, mag ich wie heißt er? Oh, Alzheim. <lacht> Alzheim, ja. Es geht ein bisschen bergauf. Ja. Oh. <lacht> okay. Und natürlich auch noch mal einen schönen Blick zurück auf Mettenheim. So jetzt sind wir circa einen Kilometer schon unterwegs und hier haben wir den ersten Aussichtspunkt über die Rheinebene erreicht. Bei gutem Wetter kann man also den Odenwald hinten sieht man und bei sehr gutem Wetter kann man sogar die Skyline von Frankfurt erkennen. Heute ist es leider bedeckt, da sehen wir nur den Odenwald. Naja, das war ja jetzt mal wieder eine schöne Aussicht. Ja. Die Margit hat sich jetzt gleich noch ein bisschen gestärkt, Er hat ja noch nichts gefrühstückt gehabt. Ja, und zu der Etappe gibt es noch zu sagen, die ist glaube ich wieder so um die 10 Kilometer lang. Ja? Die Karte habe ich euch ja gleich ganz am, einfach ein, ein am Anfang eingeblendet. Hier. <lacht> und für uns geht es jetzt hier noch ein bisschen weiter bergauf. Aber es geht noch, oder? Ja. Voilà. Hinter uns hier vorbeigelaufen und die Sonne kämpft sich immer mehr durch hier. Ja. Jetzt wird es immer wärmer. Weinbergen gibt es überall sogenannte Hohlwege. Ein Hohlweg ist ein Weg, der sich durch jahrhundertelange Nutzung mit Fuhrwerken sowie abfließendes Regenwasser in das umgebende Gelände eingeschnitten hat. Diese Hohlwege sind ökologisch wertvolle Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere. Musik Ihr habt es jetzt auch noch mal gesehen, hier fahren andauernd an die Züge, also wir sind unmittelbar immer an der Bahnlinie. Also wer man mehr kann bei der Einheit habe, es ist immer ein Bahnhof in der Nähe, wo man zurückfahren kann. Das ist auch das Gute am Rheinterrassenweg, die gesamte Strecke von Worms bis Mainz. So, hier haben wir unsere erste kleine Rast gemacht, in der wunderschönen Sonne am Weißmühlbrunnen. Hier sind auch drei, vier Bänke in der Sonne, also ideal, um eine kleine Rast einzulegen. Weiterhin Weiteren befindet sich hier am Weißmühlbrunnen ein Schild über das Hohlwegeparadies in Alzheim. Hier wird alles genau beschrieben. Man kann die Hohlwege nachwandern, sieht man hier genau. Und auch für die Kinder hat hier der alzheimer Freshdachs. Ein Rätsel versteckt, das sie lösen können. Ist ganz süß gemacht. So, für die Nordic Walking-Freunde ist hier auch ein Schild. Äh, da sind ganz viele Strecken eingezeichnet, die man machen kann. Es gibt vier verschiedene Routen. Und für alle, die sich ansonsten sportlich betätigen möchten, gibt es hier ein Übungsschild mit sämtlichen Übungen für Nacken, so wie früher trimmisch. <lacht> genau, ja, das machen wir aber jetzt nicht, gell? Ja, hier haben wir lauter leere Orangensaftbeutel. Die sind hier über die Reben gestülpt. Die dienen, glaube ich, hier als Schutz. So, Alzheimer liegt jetzt neben uns, das streifen wir nur kurz und die Sonne kommt immer mehr raus und es wird immer wärmer. Ein Blick über Alzheim. Aus den Weinbergen rauskommt, empfängt einem direkt dieses schöne Holzhaus in Alzheim. Laufen Richtung Gundersblum. Ja, hier ist die Aromameile mit den frischen Früchten. Korbkelter. Von vielen Winzern im Gebrauch ab den 20er Jahren bis ca. 1970. Heute pressen automatische Keltern in kurzer Zeit viel größere Traubenernten. Musik Das große Schild mit den Riesenbuchstaben von hinten. <lacht> Alzheimer Reinblick. Staub der Eiszeit. Sehr viele Infotafeln hier auf der Weinaroma-Meile. Der Riesling, wertvollste Traube in Deutschland, wird hier behauptet. schon der nächste panoramablick hier ist so eine richtige schöne idylle wie im urlaubsgebiet ja, genau. die hühner laufen über den weg so richtige schöne einrichtung und was ich noch sagen wollte, natürlich äh, ist es jetzt nicht Gundersplum, da ist noch ein Auto dazwischen gekommen und zwar heißt der, wie heißt der? Hangenwalheim. Hangenwalheim, ja, genau. Da laufen wir jetzt gerade durch. Und dann kommt aber Gundersplum. weiß es nicht genauer, möglicherweise ist die am Ende des 17. Jahrhunderts zerstört worden, wurde nie mehr aufgebaut, äh, wurde sehr mit Efeu bewachsen, was halt auch dann die ähm, Kirche fast vollends zerstört hat. Und Ende der 90er Jahre, glaube ich, habe ich gelesen, hat sich dann ein Verein gegründet zur Erhaltung dieser äh, Kirchenruine und die Kirche wurde dann von 2000 bis 2003, also ich muss jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber Anfang der 2000er Jahre, ähm, insofern wieder hergestellt, dass sie nicht mehr weiter zusammenfällt. Wir laufen jetzt gerade wieder raus, nach unserem Abstecher an die kleine Kirchenruine, oder was? Ja, Maria Magdalena. <lacht> Maria Magdalena, genau. Und wir machen weiter auf unserer Wanderung nach der Suche zu einem Essensplätzchen. Genau, das wird langsam so. So, hier ist das heißt, lecker, wie hieß es, lecker heiß Heisje Ich hier auch ein bisschen davor vorne am Rastplatz hier angelangt die Margit ist jetzt hier schon fleißig am kochen heute gibt es bei uns nämlich was warmes Margit hat was vorbereitet zu Hause was hast du denn da alles Gutes gemacht? Eine Reispfanne mit Mais, Kidneybohnen, Lauchgemüse, Paprika, Würstchen, to passierten Tomaten. Genau, du hat sich nämlich gut vorbereiten lassen, lässt sich jetzt hier auch super aufwärmen. Da gibt es jetzt zwei Portionen für uns. Sehr gut, müssen Ach. wir nur noch gucken, wie es schmeckt. Und zum Nachtisch haben wir heute leckere Erdbeeren. Die sehen jetzt zwar schon ein bisschen mitgenommen aus durch die Wanderung, aber ich denke, die schmecken gut. Sehr gut. Jetzt diesen wunderschönen rastplatz an genau. dem man ganz toll auch länger pause machen kann also wir haben gegessen wir haben getrunken was wir gemacht haben kaffee getrunken erdbeeren gegessen schokolade gegessen alles jetzt sind wir wieder fit und jetzt laufen wir runter nach gundersblom wo wir unser ziel für heute erreichen genau und gucken uns noch ein bisschen gundersblom an genau und essen ja. noch ein eis so. ja. wenn wir eins kriegen und das ist die frage ja, ja. Da sieht man wieder eine Übersicht ähm, von den ganzen Wanderwegen und nordflug Walking Routen etc. Und genau neben dran ist natürlich wunderschön. Da sieht man, dass der Frühling beginnt durch die Blüten an dem Baum. Der Silvaner Wein. Sehr gut. Nach dem Silvaner haben wir jetzt hier den Gewürztraminer. Auch ein sehr guter Wein, oder? Meiner. Deiner? Ja, ich trinke zwar keinen Wein, aber der ist lecker. Okay. <lacht> Ein Blick auf den Sportplatz von Gundersblum. Blum. Und hier haben wir auch gleich einen schönen Tribünenplatz. Kreuzung, wo wir eben vorbeigelaufen sind, hat sich jetzt wieder der Weg getrennt. Oben geht der Rheinterrassenweg weiter Richtung Oppenheim und wir laufen jetzt hier runter den Zuweg nach Gundersblumm. Ein wunderschöner Wegweiser. Feuerwehr Gundersblumm. Sehr schönes altes Lebensmittelgeschäft. Kleinkinderschule. Hab ich auch noch nicht gehört. <lacht> Okay. So, jetzt sind wir hier am Brunnen von Gundesblum angekommen. Ein schönes Plätzchen, um jetzt die Tour zu beenden. Die Tour zu beenden, genau. Mir hat das Wort gefällt. Wir sind hier genau neben der Kirche und vor der Kleinkinderschule. Habe ich auch noch nie gelesen, eine Kleinkinderschule. Und hier fliegt schon alles weg, deswegen nehmen wir jetzt mal schnell unsere Gläser. Stoßen an und Prost. Was noch zu sagen wäre, hier in Gundersplum ist jedes Jahr an den letzten beiden Wochen, Ende im August, das berühmte Kellerwegfest. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich selbst war noch nie hier. Irgendwie haben wir es nie geschafft, weil entweder das ist Backfischfest, ich habe ja auch Geburtstag Ende August immer. Also irgendwie war das noch nie unser Weg, hier gemeinsam herzukommen. Aber vielleicht schaffen wir es doch mal irgendwann. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwandern von der Route. Ja, das war jetzt ja. ein bisschen, ja, Wir gehen noch ein genau. bisschen durch Gundersblumen durch. Suchen uns noch ein Eis. Ja, genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Etappe wieder mit dabei seid. Jawohl. Bis dann. Und Prost noch mal. sehr ja schön. Guten Morgen, willkommen bei der vierten Etappe auf dem Rhein-Terrassenweg. Ich bin heute am Bahnhof unten im Auto angekommen, bin noch ein bisschen durch Guntersblum gelaufen, am Schlossgut vorbei, bei den Kellerweg und hier hoch. Gestern am Osternmontag, ja, da haben wir leider kein Eis mehr bekommen in Guntersblum und da haben wir zu Hause in Bürstad gegessen. Ich habe mir heute noch mal einen Tag freigenommen. Die Marke muss heute leider arbeiten, deswegen bin ich wieder alleine unterwegs. Aber ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Okay, zu der Etappe gibt es noch mal zu sagen: Führt jetzt über Gundersblum, Ludwigshöhe, wie ihr auf der Karte sehen könnt, Dienheim und dann geht es nach Oppenheim. Ich mache mich auf den Weg. Schöne Aussicht über Grund das Plum der schönen Kirche, das Schloss. kleinen Häuschen, wo ich eben drin war, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen, was das für eins ist. Hat nichts angeschrieben gestanden. Ist jetzt glaube ich auch mal nicht so wichtig. Hier jetzt, praktisch am Ortsausgang von Guntersblum, hat man jetzt hier die Landstraße überqueren müssen. Man muss ein bisschen aufpassen, aber es geht. Und der Lutherweg ist bis jetzt auch immer unser Begleiter. Ich weiß gar nicht genau wie der läuft, ob er immer so läuft wie der Rheinterrassenweg. Muss ich auch mal nachschauen. Der Römerturm, der Aussichtsturm, wurde 1998 errichtet. In der Nähe wurde vor einigen Jahren eine römische Villa rustica entdeckt. Im Herbst 2014 wurde der Römerturm durch eine mutwillig herbeigeführte Explosion schwer beschädigt und anschließend wieder aufgebaut. Von der Aussichtsplattform blickt man über die Rheinebene zum Odenwald. Und eine gute Sicht bis Frankfurt und im Taunus. Wahnsinn hier, mal wieder zu sehen. Schöne Hohlwege. Es geht gleich wieder ein Stückchen bergauf, sehe ich gerade da vorne. Und der nächste Punkt, den wir jetzt gleich erreichen, wird dann die Ludwigshöhe sein. So, hier gehe ich jetzt lieber nicht weiter, jetzt ist ein bisschen argletschisch. Also das ist jetzt der St. Viktors oder Vögelsbrunnen. Ich habe jetzt den Brunnen da verlassen. Ich wandere jetzt weiter. Ich habe da noch eine Laugebrezel kurz gegessen. Und ach ja, ich wollte euch noch was zum ersten Teil sagen. Und zwar habe ich im ersten Teil ja ganz am Anfang gesagt, dass der Rheinterrassenweg ca. 60 Kilometer lang ist. Das stimmt natürlich nur wenn man immer auf, dem, auf der Rheintrasse hier bleibt und nicht durch die Ortschaften geht, über die Zuwege. Also wenn man jede einzelne Etappe extra geht, über die Zuwege, sind es ungefähr dann glaube ich so 74 Kilometer oder was. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Jedenfalls, es gibt circa so zwölf Bahnhöfe auf der Strecke, da gibt es genug Möglichkeiten. <lacht> okay. Während ich jetzt auf die Ludwigshöhe zusteuere, geht es hier ein Stück die Landstraße entlang. Also neben der Landstraße. Ja, es geht schön bergauf. <lacht> Alles weiter. Blick von der Ludwigshöhe. Kleine Abstecher runter gemacht, hier an die Kirche, auf der Ludwigshöhe und jetzt gehe ich wieder zurück auf meinen Rheinterrassenweg. Währenddem ich jetzt die Ludwigshöhe verlasse, geht es wieder mal ein bisschen bergauf und es wird immer wärmer. Aber schön ist es, es macht Spaß. ich das erste Mal richtig die Skyline von Frankfurt sehen. Wenn ich hier hochgucke. Vielleicht kann ich euch das Bild ein bisschen näher dran holen, dass ihr es auch sehen könnt. Vielleicht kann man es ein bisschen sehen. liegt jetzt Dienheim, da geht es aber für mich nicht runter, weil der Weg läuft hier weiter auf Oppenheim zu. Wenn man jetzt hier hinter Dienheim zwischen den Bäumen durchschaut, kann man auch schon den Rhein erkennen. Wir nähern uns also langsam den Rhein. Blick nochmal zurück auf Dienheim Und Oppenheim. Vor Oppenheim jetzt auch überall hier diese Steilhänge, wo die Reben angepflanzt sind. Also ich war auch schon Traubenlesen, aber hier wollte ich keine Trauben lesen. <lacht> auf der anderen Seite nochmal. Das nenne ich mal hier Rastplätze, <lacht> okay, da kann man gemütlich Umtrunk halten. Der Krötenbrunnen ist erreicht. auch, am Krötenbrunnen, was das wohl für ein Verlies ist. Okay, jetzt wird es langsam unterirdisch. Ne? Wir sind ja in Oppenheim. angekommen, auf dem Marktplatz hier in Oppenheim. Also den Krötenbrunnen, den ihr hier seht, das ist nur eine Nachbildung von dem Original, wo oben auf dem Rheinterrassenweg war, wo wir schon vorbeigewandert sind. hier sind die berühmten Gewölbekeller. Genau, das historische Kellerlabyrinth. Und jetzt mal endlich von ganz nah, was wir schon eben schon weit gesehen haben, die Katharinenkirche in Oppenheim. Kirche, möchte ich jetzt auch die vierte Etappe von Gundersblum nach Oppenheim beenden. Oppenheim selbst ist extra ein Ausflug wert mit seinen Gewölbenkellern und mit der Katharinkirche. Es lohnt sich. Ich habe das alles schon gesehen. Müsst ihr mal gesehen haben. Und bis zu der fünften Etappe dann. Hier geht es ja dann wieder weiter. Ciao.